Mal schauen, ob das was wird. Auf geht's nach Hogsmead. Eben nicht. Naja, ich finde das ist ein bisschen <lacht> ein bisschen erwachsen. Ein bisschen zu erwachsen für das. Für das Mädchen, das wir spielen. Das 15-Jährige. zu edel für meinen Geschmack würde ich sagen. Jetzt ausgehe, Robe auf ein, auf ein großes Fest könnte man das machen, aber... Naja. Ich hatte Streichen. macht allerdings links auch mehr so den bringt aber auch mehr den aurorenlück den, Auro den wir ja anstreben oh, ich, Beruf. ich weiß ich bin der gespaltener meinung Die sahen auch schon mal besser aus. Ich behalte sie erst mal an, bis ich gar keinen Buch mehr drauf habe. verbotenen Wald. Ich meine, wir sind schon so oft in den Verbotenen Wald gewesen, aber für eine, für, eine Hake, für, eine, für eine Beauty-Creme. Ja, ich weiß ja nicht. Du glaubst wirklich, du kannst äh? mich besuchen. Oh, das glaub ich, jetzt das, das bringt nichts. Ich Get oh, yeah. zurück habe ich doch nichts mehr Ambasse. ausgerechnet ins Tal mit den meisten Wilderern müssen hier hinein Ich mache also jetzt nicht gegen Gegner. Das sehe ich aber anders. Schon diese spinnen. Laut Sakerissa sind wir hier richtig. Also, wo sind diese Bubotubler? Bubotubler? Es klingt eigentlich in einer Falle, aber. In Waldstreu, ja, fantastisch. Na toll, ein Troll. das. Gleich. Der geht da hin. Ein stinkender Koloss weniger. Das ist so ein guter, wie gesagt, einsammeln. Ah, der kaputte Treu-Puppe. Ach. Ausgefallene Nachtmütze. Oh, das riecht grauenhaft. Zum Glück sind es nur noch vier. Hoffentlich nicht viel von Tollen brachte. Reveglio. Und da sehe ich welche. Ich bin Was läuft denn da vor sich? Ich weiß dich? ich finde. doch noch da, ich Da muss man wieder verkaufen gehen. Na, da sind noch welche. Nummer 4 und Nummer 5. Das sollte reichen. Ich gehe besser zu Sacarissa zurück. Jip. Yep. Ich hoffe, da kriege ich eine ordentliche Summe Geld. Man ist ungefährlich. Oh, hier ist noch ein Tierwesengebiet. Was gibt es hier zu sehen? Okay Gerade kein Tierwesen hier Das ist ein guter gebiet Nein, ich würde mich nicht schreien. Dank. Auf zur zu Beauty Crypto. Mein schon lange verlassen. Was das hat verlassen. Star. Ich hab Hunger, ich hab Durst, ich muss auf die Toilette. <lacht> Schaf oder Ziege. Katze. Oh. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmead. Tja. So schön so, so, so. hallo ich habe die boobotubler gefunden die du wolltest prächtig ich, ich habe diese, hoffe es war nicht zu lustig. mühsam bekomme ich sie ja für ein Preis. ein wenig mühe war es schon von trollen hattest du nichts gesagt ich finde du solltest mich besser bezahlen <lacht> Ein höherer Preis ist wahrscheinlich weniger belastend als gezwungen zu sein die hässlichen fettigen Pusten unserer pubertierenden Mitschüler zu betrachten. Danke und natürlich dein Lohn. Jetzt den kann ich kann meinen pekligen Mitschüler perfektionieren. Wer sollte dankbarer sein? Ich oder unsere unansehnlichen pekligen Mitschüler? Schluck Schnecken. Eines Tages kennt die Zaubererwelt meinen Namen und du wirst einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Wir müssen mal Sachen, Klamotten verkaufen gehen. Ich denke den bald den, den Mann sieht gar nicht so schlecht aus. Fox Okay, hier ist Sonntagstart. Können wir mal. Ach, bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Ich möchte verkaufen. Ein 40 den Weilchen noch. Ich bin reich. Ich habe gehört, dass unsere Clementine sie in ihre Schmetterlingsgeschichten reingezogen hat. Ungewöhnliches Mädchen. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Jetzt haben wir, durch nur noch das, was wir am Bell betragen. 5000, das hätte man, man gebrauchen können und war als zur Schulaufgaben hatten und Sachen besorgen mussten mein Keap Kann ich immer noch ausrüsten oder ja das ist hier das was wir hatten können wir hier auch nach wie vor. Wir müssen auch jetzt die schlafmütze ja hier das neues bei aufträgen oder oh, ausbesuchte wilde war auch nur poppy <lacht> da schlüssel ja ich glaube wir machen erst mal Akio duell und danach geht es mit poppy weiter da sehe ich schon, dass wir hier Talente Den haben wir gar nicht. Mhm. Und was habe ich da gesehen? Ach hier bei Sammlungen. Neues Klamottenstück haben wir hier. Und im Moment haben wir was Neues. Emma, Q erstmal mit Katze streichen. Ich glaube mit dem Hogwarts Unterricht ist das so, ist das, wir haben eigentlich alle Unterrichtsstunden mal gehabt Und wir sind eigentlich durch. Wir haben jetzt Freizeit für den Rest des Schuljahres. Außer was der Hauptquests angeht, da haben wir natürlich noch eine andere Mission. Mal die drei Wesen vorbeischauen. dass die Rona Guten Tag sagen Moin, wie geht's? Ich nehme einen kleinen Snack mit Ein Stück Butterbier. mit der kleinen mit der kleinen Wegzieherung können wir jetzt zu Gibt ja, gibt's einen gemütlicheren Ort als Huxmead? ja da ist mein Ein okay, kleiner Flug durch die Türme. Ich glaube nicht durch die Türme, sondern an den Türmen vorbei. Wie ja. geht's es Zu über Nacht, nicht? Dann warten wir. Ich bin vom Schnee gepennt. Hallo Grace. Liefern wir uns ein Akyo Duell? Mal sehen, wie du diesmal zurechtkommst. Bereit? bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Die Pinch Smedleys werden dich nun für immer als treue Verbündete und Freundin betrachten. Haben wir doch. Ha, so wird das gemacht. So, hier. na na ach komm Was war da drauf? na das war nicht so gut das hast du nicht gesehen doch ich habe es auf video Na, wenigstens 50. Ein bemerkenswerter Treffer. Ja, haben wir wieder aufgeholt. Na komm, na komm, na komm, bleibt dort. Ach, verdammt. Ha, so wird das gemacht. Jetzt müssen wir noch mindestens 50 sammeln, dann haben wir aufgeholt. Dann haben wir sie überholt. Ach, Ich glaub, wir haben gewonnen. Beeindruckend. Offenbar bin ich besiegt. Durch Ihren schlechten Ruf haben wir gewonnen. First zwei. Naja, first zwei nicht ganz, aber. Heute gut gemacht. Aufnahme. Tauchen, Akio-Duelle. Es gibt wohl nichts, das du nicht kannst. Aber du hast gut gespielt, Grace. Ja, okay. ich yes, war recht gut, nicht wahr? Nur eine Schülerin hat mich je geschlagen. Sie ist sehr gut, aber wenn du so spielst wie gegen mich, hast du vielleicht eine Chance. Aha. Ein paar Erfahrungspunkte. Oha. Uh Level -huh. 27 nahezu. müssten doch eigentlich noch ein, noch, eine noch eine nicht kritisch sondern eine herausforderung haben mit der wir den besen sie haben wir schon bestanden wollte der uns da uns nicht der besen machen noch Smid eine verbesserung für den Besen geben hängt jetzt wahrscheinlich wieder ab? Hier noch Quartz. Eine in der, der, der Reihe. Oh, der Riesenkarte wird erwähnt. Wo <lacht> sonst sollte Poppy sein? Im oder bei der Ölerei? Ein Glück, dir geht's gut. Die Ölerei ist dann doch noch ein bisschen weg. Da bist du ja. Du wirktest vorhin so aufgelöst. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat oh je. mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Aber es ist doch alles in Ordnung. Oh. Man kann hier echt ein Aufschlag sein bei Menschen Pfoten. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen Nein, dann die uns zurück. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Ich meine, wir wissen es aber, sag mal. Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich. Hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Warum sollten sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ich nehme an, du willst verhindern, dass Wilderer in die Nähe der Schnatzer gelangen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und die Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlin Spart, du bist ein Genie! Die Zentauren, Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen! Zentauren sind nicht für ihre Freundlichkeit bekannt. Schon gar nicht bei Zauberern. Und gerade jetzt nicht. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige noch Hoffnung mehr so ein... sein. Ich denke drüber nach. Ich noch mal so eine Gefahrensuche. Melde Sache. mich, wenn ich einen Plan habe. Schon die nächste, ich habe schon die dritte beziehungsweise die wir heute gemacht haben. So, was steht an? Die Schlüssel und die monde Ich glaube, einen haben wir noch im Inventar. Ich ja, habe den könnte man abgeben. Und jagen wir mal Schlüssel. Im Astronomieturm. Ah. Können wir mal wieder einen Spaziergang durch Hogwarts machen? Oh je. Aber wir Muss man das lang? Ach, hier